Ich hatte dich beinahe er nicht erkannt. Doch daran rechts zu stehen. Und wir haben unterschließlich auch hab schon seit langem. Nicht da wieder gesehen. Also, du hast gesagt, ich seh gut aus und du kommst gerade von meinem Kopf. Du hattest Hut auf und ich sah deine Arbeiten. Deine Billion-Ordinger. -E und ein ganzer Schmuck wie beim Ja, das sieht irgendwie alles danach aus. Als singst du ja schon. du ich voll das wird nie etwas passieren. Denn so wie du, wie du, wie du Ich hasse den aus und siehst kacke aus Und du gehst ins Blut. Da kriegst du deinen Schiff, in den Arsch Und du lässt den nach dem Grund also du nicht mehr springen du hättest doch nicht zu erschießen ich einen Grund Denn so wie du, du